Also es gibt eigentlich kein Tool, was ich aufgegeben habe, aber es gibt so eine Art On-Off-Beziehung mit Twitter. Beruflich sind wir zwar immer on, aber meinen privaten Account, den nutze ich sehr phasenweise. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber vielleicht daran, dass, als ich es damals entdeckt habe, mir das so ein bisschen zu textlastig war, mir diese Bilderwelten etwas gefehlt haben. Das ist jetzt natürlich anders. Und der andere Grund ist vielleicht, manchmal finde ich, dass die Diskussion und die Mitspieler doch äh, sehr eng sind. Und da würde ich mir etwas äh, weitere Kreise manchmal wünschen. Aber es gibt dann doch immer wieder den Punkt, oder besser gesagt den Hashtag, der mich dann doch dazu bringt, dass wir wieder eine On Beziehung führen.